Das Axtbrot kommt hier in die Rasse! Und jetzt brauchen Sie die Unterstützung von der Kommunale! Der alte Binnenhafen in Emden, die Ruhe vor dem Sturm. Einmal im Jahr wird er zum Paradies für den Wassersport. Zur Arena, zum Hexenkessel, denn dann ist Sparkassen-Drachenbootrennen. Attention. Ready. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, Eins, zwei, drei, vier. Endlich ist es wieder so Am 9. Juni 2022 geht es um die begehrten Trophäen. Schlag für Schlag, im Takt der Trommel, entlang der Zuschauer an der Promenade in Richtung Ziel. Fast 40 Teams starten bei einer der spannendsten und attraktivsten Regatten in Norddeutschland. Herzlich Willkommen zur Emder Hafenmeile 2022. Eine Veranstaltung von Emder Ruderverein und Stadt Emden. Unterstützt von der Sparkasse Emden.